Willkommen Leute, mein Name ist Hertie und ich begrüße euch zu einer neuen sky -Boss folge Heute spielen wir die F5-Challenge, ganz leicht, wir spielen jetzt heute nur noch so. Ähm, ja, mal schauen wie das wird, ich hoffe ich kann zumindest einen Kill machen. Ja, dann gehe ich jetzt mal in die erste Runde und wir sehen uns gleich. So, Leute, da sind wir dann in der ersten Runde auf der Map Stone Edge. Ähm, und ich sehe jetzt schon, das wird eine anstrengende Challenge. Ich kann nicht mal richtig nach der Kiste greifen, ohne es zu verkacken. Geht's mal hier run runter. Ähm, und guck mal, in die Kiste hier. Okay, wir haben das gute Holzschwert bekommen. Ähm, mal schauen, damit sollte ich schon was reißen können. Also, Kill werde ich jetzt eher weniger machen, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber komm, Versuch ist es wert. Ähm, ich nehme mir ich nehm jetzt mal das und mache mir später ein Diaschwert oder so. Aber, ja, da sehe ich auf jeden Fall, da ist ein Gegner. Nee, so werde ich auf keinen Fall heute bauen. Also Treppen sind für mich tabu heute. So, jetzt sollte das gehen. Oh Gott, ich habe so Angst, das zu verkacken. Allein auch das Bauen wird für mich so schwer. Okay. Haben wir TNT oder sowas? Nein, haben wir nicht. Ähm, haben wir das noch nicht gesehen? Man muss dazu aber sagen, das ist ganz gut. Ich kann halt so F5 schauen. Da jetzt kommt. Ist das der? Der kommt, und schreibt. Nee, das ist der nicht, oder? Echt. Keine Ahnung. Ah. Ich Ich hab'n Kill gemacht! Ich hab'n Kill gemacht! Wie? Ich hab'n Kill gemacht. Alter, die Runde ist für mich so wertvoll gerade. Ist der da unten? Keine Ahnung. Habe ich eine Spitzhacke oder so? Ne. Okay, diese Runde ist für mich gerade echt mega. Ich werde einfach mal hier aufbauen. Und werde dann dann reinspringen. Oh, du Scheiße. Der ist, dann, der ist geläftet, oder? Oh. Naja. Ich habe einen Kill gemacht. Ich habe einen Kill gemacht. So, dann mache ich mir jetzt mal ein schönes Diamantenschwert. Äh, das habe ich mir wirklich verdient. Und dann habe ich noch einen Typ Mitte-Typ getötet. Das, das, das ist so. Das ist so toll. Ich fühle mich gerade so mega gut. So dann geht's. Weiter. Oh. Ja, da hat er sich weggebaut, das gehört jetzt mir, ähm, Creeper, toll, TT, mega, Redstone fucking auch gut, Ich wollte, ich glaube sie wollte die Sachen wegwerfen und ich war dann zu schnell dafür, ähm, Wasser einmal, ja, könnte man gebrauchen, Blöcke können weg, das kann weg, Kompass dahin, Essen dahin, oder hier noch was Gutes an Rüstung, Nee. nicht, das kann ich auch wegwerfen, okay, lol, okay, nice, da haben die sich wahrscheinlich einfach gekämpft und ich habe das gewonnen, ach ja, ich kann ja sprinten, hey, ähm, falls ihr euch wundert, ich nehme die gerade die Challenge hier im Anschluss von der No Sprint Challenge auf, also ich tu ein bisschen die Challenges vorproduzieren und deswegen war ich gerade noch so drin, nicht zu sprinten. Der wird ich TT-Boost versuchen. Schön, ich habe jetzt auch das Creeper-Kit. Ähm, ist hier irgendwas an Eisen drin oder so? Nee. Und da ist Härtion im, im Halbfinale. Ach, schön. Ähm, okay, hier ist auch nichts so gutes drin. Ich brauche Items. Dankeschön. Sieben Dias. Das ist mega. Und ich hoffe jetzt mal, da kommt kein Gegner. Ich kann jetzt auch nicht gucken. Ist für mich verboten. Kacke. Aber gutes Equip. Nehme ich gerne. Sieben Dias ist stark, dann mache ich mir jetzt meine Werkbank, baue da unten die Dias ab und an sich hier oben ähm, und dann mache ich mir die Airbus Panzer. So, so. Oh, also das ist eine entspannte, entspannte Runde. Ich glaube, die Folge wird deswegen jetzt extra lang, aber who cares? Ich habe meinen Spaß. So. So, dann habe ich jetzt auch gutes Equip und kann in den Kampf. Und habe sogar TNT. Da ist ein Gegner. Ich habe keine Blöcke im Inventar. Gut. Alter, das ist so. Es ist irgendwie so anstrengend. Ich habe halt jetzt doch bis jetzt noch keinen einzigen wirklichen Kampf gehabt. Ähm. Und bin trotzdem einfach wirklich gut. Ich meine, ich bin um, nicht umsonst im Halbfinale. Die kämpfen da jetzt. Da muss ich mich jetzt irgendwie hinbauen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt. Okay, doch. Es, es ist Bauen. Man gefühlt sich wirklich dran, so zu bauen. Ähm. Oh, okay, ist doch ein bisschen nervig. Oh, komm, komm, komm. jetzt schaffe ich es noch. Oh, ich muss wieder bauen. Oh. Ich könnte mir, könnt mir die Diamanten holen, aber ich lasse es einfach. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit farmen. Ich will jetzt einfach mich dahin bauen. Und das Finale machen. Blöcke. 32 noch. Ich glaube, meine Blöcke gehen jetzt auch langsam leer. Das ist nicht gut. Nein, das ist so anstrengend. Übrigens, ähm. Ich bin zurzeit, wie gesagt, ein bisschen im Vorproduzier-Marathon. Ich habe eigentlich versprochen, dass jetzt die nächste Zeit ein jump video kommt, das wird sich wahrscheinlich aufs Größere verzögern. Das tut mir leid, ähm, aber ich habe das bis jetzt zwar aufgenommen, aber ich kann es einfach noch nicht schneiden. Ähm, und... Oh! Nein! Oh! Zählt das? Zählt das als... Habe ich jetzt verloren? Habe ich jetzt verloren? Zählt das als Niederlage? Nee, komm. Sind wir fair, das zählt nicht als Niederlage. Ah, fuck, mit der Angel. Oh, Mist. Okay, aber ich hab's so ins Halbfinale geschafft. Mega cool.